Hallo und herzlich Willkommen bei Mami Zauber! <lacht> ich möchte euch heute erzählen, wie es mir mit äh, Sal Zero ergangen ist damals. Ich habe das Programm 2015 gemacht, also ist schon ein jährchen her, eineinhalb Jahre mittlerweile. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, welche Erfahrungen ich mit Sal Zero gemacht habe und ähm, ja, Wie mein Erfolg war und ähm, wie ich das Programm im Allgemeinen finde. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. <lacht> ähm, es war einfach präsent. Es war auf einmal da. Äh, auf Facebook und auf YouTube. Und äh, diese Vorher-Nachher-Bilder, die haben mich äh, erstmal skeptisch gemacht und die sind mir sofort ins Auge gefallen und äh, dann habe hab ich mir das Ganze mal angeschaut und ähm, ja, es das, das, das war irgendwie äh, total äh, unglaubwürdig, ne? diese Vorher-Nachher-Bilder, äh, solche Transformationen, dass man die in zehn Wochen erreichen kann, also ähm <lacht> und ähm, dann habe ich mich... Ähm, bestimmt ein halbes jahr äh, damit beschäftigt und ähm, ja der knackpunkt ist halt äh, der, der preis aber der ausschlaggebende punkt waren meine kinder ähm, ja sie waren der anlass bzw ein spiel war der anlass Wir haben zusammen verstecken gespielt und ähm, meine kinder die haben mich sofort gefunden äh, mussten gar nicht lange suchen und äh, ich habe dir dann hinterher gefragt äh, ja, äh, wie, wie macht ihr das? wieso findet ihr mich immer sofort? und dann sagte meine jüngste so zu mir, ja mama ich kann dich atmen hören ich habe gedacht, komm ey, das kann es nicht sein, ähm, du musst etwas tun ich habe an die 100 Kilo gewogen und meine Kondition war im Arsch. Ich hatte Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, die ganzen Wehwehchen, die ein dickerer Mensch halt hat. Und ich konnte es nicht abwarten, endlich mit diesem Programm zu starten. Und ich hatte schon meine Vision vor mir, wie ich dann nach zehn Wochen aussehen werde eine weitere motivation war auch der preis schmeißt man nicht mal eben so in die ecke ähm, im vergleich äh, zu einer ähm, ja, dvd fitness dvd oder einem fitnessbuch was gerade mal 30 40 euro kostet die mahlzeiten waren sehr üppig ich musste mich wirklich zwingen, an manchen Tagen die ganze Portion aufzuessen. Und Also ich hatte keinen Hunger. Ich hatte bis zur achten Woche kein Hungergefühl. Ich war immer pappsatt und ich hatte auch keinen Heißhunger. Heißhunger auf Schokolade oder so. Das war gar nichts. Also und wenn ich mal einen anderen Geschmack verspüren wollte, dann habe ich mir einfach den ähm, casein gemacht am Abend. Bis zur siebten Woche oder bis zur achten Woche ähm, konnte ich mit der Ernährung sehr gut umgehen. Allerdings ähm, dann ging es los. Nach der achten Woche, glaube ich, wurden die Kohlenhydrate weggelassen. Und äh, damit kam mein Körper überhaupt nicht klar. Und ich hatte Kreislaufprobleme und äh, ständig Hunger. Und äh, ja, bis ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter, hör auf deinen Körper, er kann nicht mehr. Also, ich bin da wirklich an meine Grenzen gekommen, ernährungstechnisch. Und äh, ja, macht aber nichts, weil ich dann äh, schon 10 Kilo abgenommen habe. Also, 10 Kilo nach acht Wochen. Und das ist ein super Ergebnis für mich gewesen. Und äh, ja, ich habe nach der achten Woche dann aufgehört. Und der Punkt, achte Woche, ab der achten Woche bis zur zehnten Woche, ist meiner Meinung nach ähm, für die Leute, die wirklich ähm, noch das der, der Letzte aus sich herausholen wollen. Oder für die Leute, die äh, am, ähm, ja, am Wettkampf teilnehmen wollen. Äh, aber für normal bürgerliche <lacht> überhaupt nicht. Also jeder Körper ist auch anders, muss man sagen. Jeder Körper reagiert anders und ähm, jeder Körper hat seine eigenen Bedürfnisse und auf die soll man auf jeden Fall hören. Mein erster Trainingstag ähm, war gut. Nur der zweite Tag war die Hölle. <lacht> Ich hatte so einen Muskelkater wie noch nie in meinem Leben, mir tat jeder Muskel weh, ich äh, konnte mich kaum bewegen, ich konnte mich kaum äh, aufsetzen, Toilettengänge waren immer äh, sehr anstrengend, äh, weil ich einfach nicht hochkam. <lacht> Und ähm, ja, und am zweiten Tag war ja das zweite Training und ähm, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, na? wie schaffst du das mit dem Muskelkater noch eine Trainingseinheit äh, durchzuziehen? Aber ich bin angefangen ähm, mit der Einheit und ich habe so gemerkt, das geht. Also äh, den Muskelkater merkst du nachher gar nicht während des Trainings. Am dritten Tag ähm, war der Muskelkater noch da, aber ich merkte schon, dass er flaut so ein bisschen ab. Vierter Tag, äh, fünfter Tag genauso. Und ähm, also die, ersten, die erste Woche war ganz schlimm, äh, die zweite Woche war, war okay. Ähm, ich hatte immer Muskelkater bei den Übergängen von ähm, dem nächsten Level. Weil neue Übungen durchgeführt worden und ähm, ja neue Muskelpartien wurden äh, mit einbezogen und ja aber das ähm, verflüchtigt sich nachher jede Trainingseinheit dauert äh, circa 30 Minuten mal mehr mal weniger und ähm, ja, ich denke, also das konnte ich eigentlich sehr gut in den ähm, Tag unterbringen, fünfmal die Woche, ähm, zwischendurch gibt es Pausentage, aber ich will jetzt hier auch nicht zu viel verraten. <lacht> es war absolut machbar, also ich habe das Anfängerprogramm gehabt und ähm, die Pläne waren richtig ähm, gut aufgebaut, dass auch Anfänger Schritt halten konnten. Also das Ergebnis nach diesen acht Wochen waren minus zehn Kilo und äh, dann habe ich eine Woche Pause gemacht und dann noch einmal ähm, eine ja, halbe Runde sozusagen drangehängt und nochmal fünf Kilo abgenommen. Ein weiterer Erfolg war, dass ich mich einfach ähm, besser gefühlt habe. Also ich habe gemerkt, dass ich ein richtiges Muskelkorsett aufgebaut habe mein Gang war aufrechter ich hatte keine Kopfschmerzen, keine Rückenschmerzen ich hatte überhaupt keine Beschwerden gehabt und ähm, ja, ich habe an Kraft gewonnen, also ich konnte äh, diese 6 Pack Wasserflaschen mit beiden Händen sozusagen äh, stemmen Hammer Curls <lacht> und äh, ja meine kondition ist besser geworden ich habe in diesen zehn wochen äh, in diesen acht wochen habe ich ähm, kein ähm, extra cardiotraining gemacht ich habe mich wirklich nur an die trainingspläne von star gehalten und ähm, nach diesen acht wochen äh, hatte ich einfach mal lust wieder äh, an die frische luft laufen zu gehen und, ähm, und ich war total total geflasht ich äh, bin angefangen zu joggen joggen und ähm, ich habe äh, ich hatte so eine Kondition gehabt obwohl ich vorher oder obwohl ich während dieser Wochen kein äh, extra Ausdauertraining gemacht habe ich hatte so eine Kondition und äh, ich also ich eine halbe Stunde am Stück laufen war kein Problem für mich und ich hätte auch noch weiter laufen können äh, oder noch länger laufen können. Ähm, ja ich wie gesagt ich war total äh, begeistert von meiner ähm, von meinem Erfolg überhaupt. Mit Zero konnte ich nicht alle Problemzonen bekämpfen. Ich habe zum Beispiel hier dieses äh, Doppelkinn, aber ähm, ja, das ist genetisch bedingt und äh, das kriege ich mit äh, einer Ernährungsumstellung nicht weg. Ähm, ja, dazu werde ich äh, diese, meine Bodywebs ähm, anwenden. Die kann man sich ja hier so drauflegen und das äh, strafft das Ganze nochmal. Ähm, das habe ich vor und ich, ähm, ja, mein Bauch. Also es, ich habe immer noch einen Bauchansatz, ähm, auch nach CSI Zero, Nach diesen acht Wochen hatte ich immer noch einen kleinen äh, Bauchansatz und ähm, ja den ähm, muss ich halt mit dem Bodyweb bearbeiten <lacht> es war eine erfahrung <lacht> eine sehr intensive erfahrung und zwar ähm, ich hatte vorher nie mit ähm, krafttraining äh, zu tun gehabt also mit äh, hanteln und äh, supplements und Omega-3, Fettsäuren und so weiter. Ich habe während des Programms sehr viel über Ernährung gelernt. Ich habe während des Programms gelernt, wie ich mit meinem Körper umgehen kann, wie ich ihn aufbauen kann, ähm, wie mein Körper äh, überhaupt reagiert auf dieses, diesen Kraftsport und äh, was ich dafür tun kann, überhaupt, um Muskeln zu definieren ich habe mehrere diäten gemacht ähm, bin auch laufen gegangen damals regelmäßig ähm, aber ich habe noch nie erlebt dass ich äh, in acht wochen eine so hohe kondition erreicht habe gewicht verloren habe und äh, so viel kraft bekommen habe mein fazit kann ich das Programm weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, du schaffst es in diesen Wochen, dein Leben komplett umzustellen. Ähm, du schaffst es, deine Ernährung umzustellen. Du schaffst es, deine Kondition aufzubauen, Kraft. Du schaffst es abzunehmen. Allerdings ähm, ist das auch körperabhängig. Bis zur achten Woche ist das okay für mich, aber nach der achten Woche gar keine Kohlenhydrate. Das ist wie gesagt nur für Wettkampfteilnehmer oder wirklich super motivierte Leute. Ein weiterer Pluspunkt ist die Mitgliedschaft in der Size Zero Army auf Facebook. Du bekommst da sehr viel Hilfe. Du bekommst sehr viel Hilfe vom Support oder auch von den Mitgliedern. Wenn du eine Frage hast, stell sie in der Gruppe und du kriegst schon nach ein paar Minuten eine vernünftige Antwort. Die Sayzero App ist ein weiterer Pluspunkt an dem neuen Programm. Du bist damit sehr mobil. Du kannst die Pläne dir anschauen, die Einkaufslisten. Du kannst ja auch die Videos anschauen, wenn du zum Beispiel im Fitnessstudio bist. Allerdings benötigen die Videos sehr viel Speicherkapazität, wenn man die herunterladen möchte auf sein Handy. Das ist der einzige Minuspunkt. Aber sonst äh, top. Der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte ist, dass man einfach dranbleiben muss. Nach Size Zero sollte man seinen, an seinen Lebensstil nicht mehr äh, ändern. Ich muss dazu sagen, die Pläne sind wirklich nur für diese zehn Wochen gedacht. Ähm, danach sollte man sich einfach ähm, gesund ernähren. Man sollte schon auf seine Ernährung achten. Ähm, und äh, die Trainingseinheiten müssen nicht so intensiv weitergeführt werden. Es kommt natürlich auch auf die Ziele an. Aber ähm, es reicht zwei bis dreimal die Woche zum Training zu gehen und ähm, ja, in der Woche sich clean zu ernähren und ähm, am Wochenende macht man halt ein Cheat Meal oder was weiß ich. Einfach mal nicht äh, daran denken. Äh, und ja, und dann ähm, Montag geht dann wieder los. So, das war meine Geschichte mit Size Zero. Wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Äh, wenn ihr das Programm starten wollt, dann ähm, könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben, weil ich dann ein kleines Goodie für euch habe. Äh, ja, ansonsten ähm, sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>